Hallo Basel, das ist Basel und wir sind die Probetouristen. Probetouristen! Ja, wir haben eine mega gute Zeit hier in Basel. Was haben wir denn so gemacht? Wir haben lecker Cocktails geschlürft in den Bars. Was noch? Wir haben mit dem E-Bike die Stadt erkundet. Andi? Wir waren natürlich im Rheinschwimmen. Und wir haben so richtig lecker gegessen. Oh ja. Mhm. Und das ist Basel für uns. Ja, Basel ist. <lacht> Basel ist. Und unglaublich ist Basel. Und vor allem sehr. Basel ist so wunderschön und vielfältig. Man hat in einem Wochenende oder innerhalb eines Wochenendes überhaupt nicht die Zeit, alles zu erkunden. Wir müssen unbedingt wiederkommen. Ja. ja. Und dann viel länger als nur drei Tage, ja. sondern über eine Woche mindestens. Und jetzt? Wir trinken jetzt ein Glas im wunderschönen Basel. Juhu! Yeah.